Zecken, die ersten Maßnahmen, die man wissen sollte bei einem Zeckenbiss und wie man ihn verhindern kann, findest du alles in diesem Video. Sehr gerne am Anfang, gib dem Video einen Daumen nach oben, ganz schnell am besten. So wird das Video ein bisschen besser gepusht. Wir können noch mehr helfen, die Community wachsen zu lassen und noch mehr Menschen helfen bei diesem Zeckenstich, ist es ist wirklich sehr, sehr wichtig, was ihr gleich lernt und dass ihr das beachtet hat auch immer. Ja? Also zunächst müssen wir verstehen, wieso wir diesen Biss meiden wollen und sollen vor allem. Ja? Das geht darauf zurück. Ja? Die von dem Bakterium Borrelia burgdorferia übertragene Borreliose hat viele schlimme Gesichter, ja. Und meines Erachtens gehört zu den schlimmsten Krankheiten überhaupt auf dem Planeten mittlerweile, die der Mensch nur so manifestieren kann überhaupt. Ja, die Bakterien haben im späten Stadium ja die Fähigkeit, in die Nervenzellen zu wandern, diese zu stören, ja, so dass alle möglichen neurologischen Komplikationen auftreten können, bis hin zu Herzversagen, bis hin zum allgemeinen ne? sensorische Fehl. Messungen halt, ja, du kannst nicht mehr heiß, kalt unterscheiden und diese ganzen Sachen halt einfach, ja. Neuroborreliose wird das auch genannt. Dann gibt es noch was weiteres und zwar Viren können die Zecken ebenfalls äh, beinhalten. Zum Beispiel FMSE kennt viele, ja, wird dadurch ausgelöst die Hirnentzündung, ja, ist lebensbedrohlich und kann auch zu Lähmungen dementsprechend führen und so weiter. Also ihr seht, es ist schon nicht so ungefährlich, ja. Wie häufig ist über eine Übertragung ja, auf den Menschen? Zahlen aus der RKI sagen Folgendes bezüglich Borrelien: ja. bei Untersuchungen aus Deutschland und aus der Schweiz wurden nach einem Zeckenstich ca. 2,6 bis 5,6 Prozent der Betroffenen mit Antikörperbildung quasi gemessen. Ja. So, also Borrelien quasi nachgewiesen. Ja. Insgesamt ist bei 0,3 bis 1,4 Prozent der Menschen ein Zeckenstich eine klinische Manifestation der Krankheit quasi zu erkennen ja. und zu rechnen vor allen Dingen auch. Ja. Das klingt erstmal relativ wenig, ja, aber F FMSE und vor allen Dingen auch Borrelien sind absolut auf dem Vormarsch und sind beide auf dem Rekordhoch, um auf dem Rekordniveau und damit auch anzunehmen, dass es noch weiter steigen wird. Alleine für Borrelien ist die Dunkelziffer sehr, sehr hoch, ja, aber konservativ geschätzt vom RKI sind es 120.000 Fälle pro Jahr in Deutschland, ja, Und ich denke, es sind deutlich mehr. ja. Wo sind die Risikogebiete ja? für die Erkrankungen und wo sitzen diese Zecken? Ja, Für die Borrelien gibt es keine, ja, ganz Deutschland, ja. Denn Gesamtdeutschland ist damit wirklich im gleichen Maße betroffen, ja. Für FMSE, ja, gibt es aber sehr wohl welche und vor allem diese finden wir eher im süddeutschen Raum, sind wir hier auch, ja. Zecken klettern nicht hoch auf Bäumen, ja, und fallen auch nicht auf dem Kopf rauf oder ähnliches, ja, das ist Blödsinn. Denn erstens verbrauchen sie dafür viel zu viel Energie, ja, die sie nicht hat, ja. und zweitens begegnen sie dort keinem Säuger, da oben auf dem Baum und zielen kann sie ebenfalls nur sehr, sehr begrenzt, ja. Dafür finden sich Zecken immer tief ja so wie mich gerade irgendwas juckt hier äh, ja möglich in Gräsern vor allen Dingen halt, ja wo sie abgestreift werden können ja. wenn sich eine Zecke am Oberkörper fett setzt, dann weil sie dort äh, hingewandert ist ja doch wieso wandern Zecken ja das hängt damit zusammen, dass je nachdem ja, wie klein sie sind, dass sie lieber an Wärmenstellen stechen, so wie an Stellen, wo der Haut auch sehr dünn ist. Ja. So verbraucht sie auch weniger Energie dafür. Ja. Und wo die Blutung natürlich auch sehr, sehr gut ist. Und von daher sind äh, wichtige Zielorte, sowas wie zwischen den Zehen, ja, Kniekehle, im Genitalbereich, Pobacken ja, und auch innen den Pobacken ja. und den Achseln und den Rippen, ja, dort treten 90% der Stiche auf. Ja. der nach einem Spaziergang von unten nach oben kontrollieren, doch was man äh, trotzdem machen sollte, wenn man gestochen wird. Ja? Das Wichtigste ist, die Zecke schnell zu finden, denn eine Ansteckung mit Erregern wird immer wahrscheinlicher, je länger die Zecke saugt, ja? da die Erregerkonzentration dann steigt, bis sie zu pathogenen Gegebenheit wird. So. Daher sind die ersten 24 Stunden die wichtigsten einer Infektion und diese zu vermeiden, ja. Wie entferne ich eine Zecke? Ja? Ätherische Öle wie Eukalyptus, Zitrone und vor allen Dingen auch Pfefferminz mag die Zecke so gar nicht, ja. Diese kann man auf die Zecke geben, so, dass die Zecke in manchen Fällen sogar dazu geführt hat, dass sie direkt den Wirt verlassen hat oder sich dementsprechend dann später leichter entfernen ließ, ja. Ganz wichtig, achte darauf, dass der Kopf nicht zurückbleibt, denn das führt dann auch ebenfalls zu Entzündung und ebenfalls auch zu Infektion. Da sollte man eine geeignete ja, Zeckenpinzette immer zu Hause haben und wichtig ist, man sollte diese Zecke niemals am Abdomen anfassen, obwohl bei Spinnen heißt es Opistosoma ja, genau. und ähm, das Vorderteil Prosoma, ja. also am hinteren Teil angefasst werden sollte die Zecke niemals, und das führt dazu, dass die Zecke sich übergeben wird in deine Blutbahn und damit eine Infektion fast nicht mehr auszuschließen. ist. Die Pinzette muss so dicht wie möglich an der Haut ansetzen und am besten dann noch, noch unten gedrückt werden. Ja. Dementsprechend so packt man die Zecke definitiv am Rumpf an bzw. Summe. Dies muss in langsamen Drehbewegungen dann vorgeführt werden, ja, bis die gesamte Zecke loslässt. Wenn man das quasi schnell macht, ja, dann führt das folgendes, dass die Zecke sich in zwei Teile wiederfindet. Ja. Aber wie gesagt, ja, dieses Öl lockt die Zecke schon viel, viel schneller heraus ja, und ist auch vielseitig belegt dieses Jahr. Dies wichtig ist jetzt, dass die Stelle dann, wo ein Loch quasi hinterlassen worden ist, desinfiziert wird und der Speichel der Zecke vor allen Dingen, der Verbleibende, ja, dementsprechend in der Einstichstelle schnell eliminiert wird, beziehungsweise neutralisiert wird. Desinfektionsmittel sollte man darauf zurückgreifen, genau, ja, wichtig ist aber was für die Wasserstoffperoxid, ja, welches deutlich potenter ist als die meisten, ja, Desinfektionsmittel, ja. Ich habe zum Beispiel immer ein Desinfektionsmittel auch im Auto, ja, und vor allen Dingen auch mal Wasserstoffperoxid, ja. Aber nur in ganz kleinen äh, Flaschen aufgefüllt und noch nicht bis zum Rand voll. Und das dehnt sich natürlich auch bei, bei Wärme. Ja, ich habe da 10%iges, ja. Aber äh, sollte auf jeden Fall jetzt so nicht einfach äh, benutzt werden. Also kann man ein bisschen verdünnen, ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr stark. Desifizierend, ja. Gibt es Möglichkeiten zur Prävention? Ja, bei Jugendforsch fand man heraus, dass das Schwarzkümmelöl nicht nur bei Vierbeinern quasi bezüglich Allergien half, sondern auch nachweislich die Zecken fernhielt nach der oralen Gabe. Ja, ich nutze täglich Schwarzkümmelöl, ja, das gehört zu meinem mittlerweile zu einem absoluten Standard, also einem Jahr. Und ähm, ich kann euch sagen, das ist das Schwarzkümmelöl mit dem höchst gemessenen Thymokinolgehalt, mit dem Hauptwirkstoff. Ja, verlinke ich euch gerne, auch gerne mal unten mal. Ja. Auch da wichtig Analysen. Sehr wichtig, auch hier, es gibt Sprays und da wurde auch einiges Publikationen dazu äh, ja, äh, veröffentlicht. Und zum Beispiel das DEET hat wohl gewirkt, laut der CDC ja, aus den USA. Ja, und vor allen Dingen auch äh, Eukalyptus und Zitronenöl sehen wir hier auch. Hat die CDC ebenfalls für wirksam empfunden. Das ist sowas wie das RKI in Deutschland, in den USA, CDC, ja, nur damit ihr das zum Einordnen, ja. Dies kann man einfach mit etwas Wasser in die Sprühflasche füllen und dementsprechend auf die Kleidung auftragen, ja, zum Beispiel Schuhe oder sowas, halt im Hosenbein, ja, dass die Zecke erst gar nicht abgestreift wird oder sich das dann nochmal dann überlegt, das zu tun, ja. Wir, wir entwickeln gerade ein Produkt, ja, für Borreliose, ja, wenn man es tatsächlich dann hat, ja, studienbasiert zu Gut ist einfach geht, studienbasiert zu arbeiten. Eigentlich ist es 100% studienbasiert, aber wir versuchen natürlich die Datenlage so gut es geht auszuquetschen, ja, und zu extrahieren, auf momentan das best wissenschaftlich belegste Produkt bezüglich Borreose zu entwickeln, ja, Inhaltsstoffe und so weiter, Kombinationen und solche Sachen, dann findet ihr bald auf purazell.de. Könnt ihr sehr gerne auch im Newsletter, dann werdet ihr auf allererster auf jeden Fall damit informiert, wenn es dann nicht endlich rauskommt, wenn nicht euch sowas interessiert, ja. Ansonsten bedanke ich mich für das Support, und supporten könnt ihr mich auf purazell.de für meine kostenlose Arbeit, das findet ihr alles was ich erschaffen habe und meines Erachtens super Produkte. Wir sehen uns gleich auf Danke Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Ich sage ciao.